Hätten Sie Interesse an Teilen? An Teilen? An Teilen an, an, an so MDMA? Ich habe hier was da. Es, es wäre, es wär, äh, aus journalistischen Gründen wäre das jetzt erlaubt, das zu nehmen. Okay. Kein Interesse? Kein Interesse? Wir suchen jemanden, der das heute nimmt für, vor der Kamera. Interesse an anderen Drogen? Na. Und, und an Alkohol? Ja. An Alkohol schon. Ist es Ihre Lieblingsdroge? Nein. Ja. Sondern es ist schon ja. Es ist für mich keine Droge. Ja. Warum, warum nicht? Weil es keine Droge ist. Okay. Aber es tut ja genau, es berauscht inwiefern erfüllt es ja. sich die Definition von Drogen ist, weil es Lebensmittel ist oder... Genau. Ich habe dieses Jahr wieder geilen Stuff auf dem Oktoberfest gefilmt. Ein Fest, das sich großartig eignet um die Doppelmoral der Menschen aufzuzeigen, was das Thema Drogen angeht. Es gibt Leute, die vorgeben, Anti-Drogen zu sein. Ich bin gegen die Freigabe von Drogen, liebe Freunde. Bin dagegen. Sich aber dann auf dem Oktoberfest mit einer der gefährlichsten Drogen der Welt zusaufen. Um die Doppelmoral in diesem Video zu prüfen, wollte ich schauen, was was passiert, wenn man den Oktoberfestbesuchern eine andere Droge wie Alkohol anbietet? Ich habe eine Challenge draus gemacht. Meine gute Freundin wie und ich hatten so Fake-Drogen dabei und wollten sehen, wer den Leuten mehr davon andrehen kann. Ihr seht so aus, als hättet ihr Bock auf Teile. Habt ihr Bock auf Teile? Alles gut, Digga. Ja. Auf was? Auf, auf Teile? So Ecstasy-Pillen? Ich hätte hier was am Start und aus journalistischen Gründen wäre es jetzt egal, wenn man es vor Kamera nimmt, wäre es egal, legal für euch es zu nehmen. Nee. habt ihr keinen Bock nee. auf irgendeine andere Droge? Ich habe alles dabei. Nee. Aber auf Alkohol? Was ist eure Lieblingsdroge? Alkohol ist eure Lieblingsdroge? Gar keine. Gar, äh, Gar keine. Hallo Mama, Papa. <lacht> Servus, habt ihr Interesse an Koks? Nee. Nimmt keine Drogen. Nehmt keine Oder ich hätte, hier, ich hätte hier auch Ecstasy ein bisschen am Start. Wollt ihr das haben? Nee, danke. Nein. Könnt ihr mitgeben, dass ihr nachher, dass ihr nachher, nachher wieder zu fresh wird? Nein. Zu okay. Wir sagen nein okay. zu Drogen. Nein, Harte Drogen. Drogen. Harte ja, Drogen. Nein, Drogen. Ähm, was ist eure Lieblingsdroge? Wir nehmen keine Drogen. Gras. Aber ihr Gras? Gras als Alkohol. Ja. Ha habt ihr Bock auf Teile? Sag nicht. Um ein bisschen fitter zu werden. Nein. wir keine drogen. Das heißt, aber ihr schaut, ja. ihr schaut aber relativ nicht so aus, weil ihr seid ja. Ihr ja, seid ja der Bier auf Wein, lasst das sein. Aber ihr, ihr, ihr seid ja, ihr habt ja heute die droge Alkohol genommen. Na ja, wir sind seit 8 Uhr auf. Okay, also ist Alkohol eure Lieblingsdroge? Na, wir nehmen keine Drogen. Okay. Hättet ihr Bock auf Teile? Auf Teile? Ja. Wie meinst du Teile? MDMA so. Jetzt? Ja? Jetzt nicht. Hier, ich habe was am Start. Okay. Jetzt nicht, aber an anderen Tagen schon? An anderen Tagen kommt auf die... Weiß nicht, kommt drauf an. Ist genauso wie Zucker und ja. Schokolade und Rauchen. Wenn man es nutzen will, dann soll man es nutzen und ja. wenn man es nicht so toll findet, dann soll man es lassen, aber eben das Seine. Ja. Hättest du Bock auf etwas Koks? Du siehst so aus, als könntest oh, du eine kleine... Sorry. kleine. Äh, Hättet ihr Interesse, das Ganze mit etwas Ecstasy ähm, zu steigern, diese Partyinteresse? Er ja, vielleicht. Er vielleicht? Ja. Mir wurde gesagt, dass du etwas Bock auf Ecstasy hast. Auf Ecstasy? Nein, vielen Dank. Nein, ich hätte hier was am Start. Du Danke, nein. Und Ich. Mir wurde gesagt, dass du richtig Bock auf Ecstasy hast, von den Leuten da, da drüben. Aber auch auf, auf, auf keinen Koks, auch nicht so ein bisschen um wieder fit zu werden und mehr laufen okay. zu können. Nee, danke. Okay, nicht. Sind von DTV. DTV? DrogentV. DrogentV? Ja, nee, also es ist ein eigener Sender. Ein eigener ein Sender. Sender? Ja. ja. DTV. Fre Frequenz ja. 300, äh, 420. Auf der Frequenz 420 findet ihr das? Drogenfrequenz 420. Drogen okay. okay. merkst du Drogen. Ihr? Ja. Drogen. 420. Wir uns rein. Drogenfrequenz 420. Drogenfrequenz <lacht> 420. Hast du Lust, deine Stimmung ein bisschen aufzuheitern mit etwas Ecstasy? Ich habe hier etwas am Starten, weil es eben was Journalistisches wäre. Könnte man das jetzt legal nehmen? Nein. Interesse an irgendwelchen anderen Drogen? Ich habe alles am Start. Nein, auch, danke. Kein, auch kein 2CB. Mir reicht Alkohol. Ist das Alkohol deine Lieblingsdroge? Ja. <lacht> Warum? Weißt oh, du, eine gute Stimmung. Du, du siehst aus, hättest du ein bisschen Bock auf Koks, um wieder fit zu werden. No. Nicht? Das könntest du auch legal nehmen, weil es journalistisch ist. Eine journalistische... Das ist kein Ekstasy, das ist ich gleich. Scheiße. <lacht> du kennst dich aus. Ah, Scheiße. <lacht> Habt ihr Lust auf, auf Ecstasy, um eure Stimmung ein bisschen aufzuheitern? Ich habe Ja, ich hab hier was am Start. Das, das was hier, ist. Hier, hier, willst du haben? Das ist doch kein Ecstasy. Okay, scheiße, warum, warum weißt du denn das? Weil man das weiß. Okay, okay, keine was. Würd, ja, aber was würdest du sagen, ist deine Lieblingsdroge? Bier! Bier. Bier? ja. Warum? Was ist daran so hell ist. Magst du die Wirkung oder die Nebenwirkung die eher? Die Wirkung, ja, die Wirkung auf jeden Fall. Geil, ein geiles Video. Ja! Du siehst so aus wie jemand, der Bock auf etwas äh, Ecstasy hätte, um die Stimmung wieder ein bisschen in Gang zu bringen, ein bisschen fit zu werden? Hast du Bock? Immer. Hä? Immer. Immer? Hier? Willst du? Echt jetzt? Gönn dir, ja, gönn dir, hier. Ja. damit. <lacht> Kurz Hinweis, falls ihr Personen seid, die demnächst Bock auf Teile haben. Seit dieser Woche ist mein Nahrungsergänzungsmittel Stack After Rave im pre -Sale. Ein sehr geiles Mittel, um dem rave karte entgegenzuwirken. Wenn ihr es im pre erwerbt, bekommt ihr es etwas günstiger. Checkt die Links unten ab. Äh, hättet ihr Interesse an etwas Ecstasy, um eure Stimmung ein bisschen aufzuheitern? Nee, wir brauchen keine Ecstasy, alles gut. Äh, irgendeine andere Droge, die ich euch anbieten kann? Nee, alles gut. Äh, was ist eure Lieblingsdroge? Also, wir sind eigentlich ziemlich nüchtern die ganze Zeit. Wir ah, trinken nicht mal Alkohol. Ihr trinkt nicht mal Alkohol, nee. aber dein Kopf schaut dafür schon so ein bisschen rot aus, würde ich sagen. Oder ist das. Oder? Ist das, oder? Du machst Kopf, mich ganz nervös, weißt du? Ja, ganz nervös, okay. Trink nicht mal Alkohol, aber was macht ihr dann hier so den ganzen Tag? Einfach hier sah ein paar Bitches klären, oder? Ja, die ganzen genau. betrunkenen Bitches abklären. Oh, Mann. Sei ehrlich. Frequenz 420 beim Fernsehsender eigenen Kanal für Drogen. Ja genau, das ist Frequenz 420, da findet ihr es. Äh, uh, du ein bisschen Ecstasy, um einen besseren Mood zu I Ich habe here and hier und es wäre be legal, weil es eine journalistische Erfahrung ist. Nein, ich bin gut. Nein, ich bin gut. Du Was ist dein Favorite, well, my my... favorite type of weed was cocaine. Uh... Okay. Okay. okay. Nice. Oh, I also got some cocaine. Do you want some cocaine? Uh, no, Wir feiern heute Jubiläum von unserem Sender DMTV und äh, zur Feier des Tages hätte ich hier ein bisschen das da hier ist Koks in der Kapsel MDMA 2CB und das ist was ganz was besonderes. Ich habe sogar Meskalin dabei und wenn ihr wollt, könnt ihr euch was nehmen. Das ist journalistisch das passt, das ist legal. Ihr müsst ihr euch gar <lacht> keine Angst haben. ist auch alles getestet und so, von der Menge her dürft es gerade passen bei euren Größen und sowas. Also ihr könnt euch gerne was aussuchen, ja? Habt ihr Bock? Ich, ich schlug gerne Tabletten. Ja, genau. Weißt? Aha, er nimmt das, er nimmt das. Du äh, es sogar noch eine für mich nehmen. Er nimmt das MDMA. Was willst du? Wir haben jetzt noch Burks, 2CB oder Mescaline. Nein, er kann doppelte Dosis nicht verpassen. Doppelte Dosis. Doppelte Dosis, ja gut, aber das ist jetzt eine, das ist eine wilde Mischung, aber könnte ganz gut funktionieren. MDMA und 2CB. hat Hast du schon mal oder? Genommen? Nö. Okay. Hast du, Nö, war, Nö, hast du schon mal mehr, Drogen genommen? Nö, ich nehme mehr, mehr Fitnesstabletten, aber passt. So. Mhm. Und Alkohol auch nicht? Nicht wirklich, nein. Mhm. Okay. Also die Wirkung hier äh, von dem 2CB ist eher psychoaktiv. Ja? Das heißt, du wirst so, deine Wahrnehmung wird sich verändern, du wirst Sachen sehen, Muster, es wird anders ausschauen, als es jetzt ausschaut. Und auch vom Körpergefühl, du wirst Euphorie spüren, manche werden da auch ein bisschen. Ja, aber nicht. Bio, Bio, Bio, Let's it. Oh, Reiner, Woo. That's, that's spirit. <lacht> that's wirklich genommen. Ja. Oh, kann ich echt empfehlen. Das fährt richtig plompen. gut. Wenn ihr alle drei wollt, kriegt ihr auch alle drei. Aber dann will ich von euch wissen, was eure Lieblingsdroge ist. Yarak. Yarak. Ja. Was macht es? Das macht äh, sehr. Enthusiastisch, da fühlt man sich wie als wenn man Gott und man ist, man, man springt rum und fühlt sich einfach gut. So ein bisschen vergleichbar wie mit Koks oder? Äh, ja, wie Koks, aber ist noch mal besser, es ist wie Koks, einfach so Level 2 Koks. Wie lange hält es? Es hält, bis du es nicht mehr willst, na obwohl, nee, es hält viel zu lange. War am nächsten Morgen in der Schule war ich immer noch mies auf Jarak. Und ich dachte es, äh, keine Ahnung, die Lehrer haben schon gedacht, ich hätte ADHS oder so, aber ja, ja, zweimal Jarak hat einfach mies reingekickt und so, weißt du. Und das war einfach krass. Die Stand schaut, Alkohol ist eigentlich richtig gefährlich und es zerstört eigentlich deinen Körper. Aber Jarak ist noch schlimmer. Ja. Cool. Welche Droge nimmst du denn? Meine, meine Lieblingsdroge würde ich sagen, ist äh, Pilze und 2CB. Das ist ein Open Mind! Das ist offen Mind. Nein, das ist fucking offen. Mind! Nein, was? <lacht> Ja. Wir machen heute eine Challenge, wer mehr Leuten Drogen andrehen kann, ist die Challenge von heute. Also ey, wir, wir, machen beide, wir haben beide so ein paar Pillen dabei, wo halt <lacht> Mehl drin ist und wir versuchen Pille. zu schauen, wer hier die Drogen annimmt. Ich das könnten wir vielleicht ein Selfie machen. Na klar, mach das. das, ja, halt, das weil, halt schau mal, dein Challenge ist gut, weil du sagst nicht die ganze Zeit so, alle Drogen sind schlecht, sondern du sagst den Leuten, das ist schlecht, das ist gut, ja. ihr sollt es jetzt vielleicht nicht machen, aber wenn ja, ihr es machen ist. wollt, dann <lacht> passt auf. Ja, ist ja so Kalin, MDMA und 2 CB. Habt ihr Interesse? Es ist legal, es ist voll in Ordnung, das ist alles auf Kamera. Wir haben da halt so ein ärztliches Attest, dass wir das an Leute weitergeben können. Habt ihr Interesse daran? Danke. Nee, was ist eure Lieblingsdroge? Ähm, Alkohol. Alkohol, Bier. Ja. Habt ihr schon mal was anderes ausprobiert? Äh, Gras, aber mehr nicht. Und Gras, wie findet ihr das? Kann man mal machen. Ihr könnt es ja mal mitnehmen und dann euch daheim noch überlegen. Und du hast jetzt die einmalige Chance, den Lucky Pick zu machen. Nimm das, was du willst. Nimm das was du willst. musst okay, willst willst du... auch runterschlucken dann. Du musst auch runterschlucken, ja? Okay. Nehme ich mal Gold. Ja, sehr gute Wahl. Okay, rein damit. Hast du was zum Trinken dabei? Nee. Verdammt! Ja, oh, Salm! Möchtest du gerne wissen, was oh, es ist? Oh, das ja, Nein. Nicht. Ja, cool. Was ist danke. deine Lieblingsdroge? Äh, Cannabis. Ja. Nimm, nimm, nimm, nimm, nimm, nimm, nimm, nimm will nicht? DMTV. DMTV. Ja. Nee, nee, nee, DMTV. DM wofür steht das? Kennst du DMT? Ist euch DMT im Begriff schon mal ausprobiert? Ich habe zur Feier des Tages auf jeden Fall was für euch dabei. Wir haben hier einmal zur Auswahl Kokain, einmal MDMA und einmal 2CB. Falls ihr Interesse habt. Nee, nee. Was ist eure Lieblingsdroge? Biocaine. Das ist This is cocaine, this is MDMA and this is 2CB. If you're interested, it's absolutely fine. We're journalists. It's okay to do it in front of the camera. We have like a patent thing from the doctor. It's fine. Okay. I don't trust it, to be honest. Okay. But have you, Ja, ja. Ihr habt jetzt echt Glück, weil ich habe gerade noch mal eine neue Ladung gekriegt. Ja. Yeah. Einmal Kokain, MDMA2CB, Mescalin, ganz besonders, Crystal Mice. Crystal, Crystal Match, wie zum Beispiel der Ministerpräsident hier auch sagt. Mit ja, Cannabis reicht er ja nicht. Sondern da muss jetzt Kokain her und Crystal Match. Ich nehme keinen Druck. Alkohol? Ja, Alkohol, okay. okay aber, aber das magst du, oder? Ja, aber sonst halt sowas nicht, sagt du? Mhm. Und du? Ja, also ich nehme gar keine Drogen, also auch keinen Alkohol. Dementsprechend bin ich halt bei Drogen komplett raus. Er ich habe gerade gelogen, was Alkohol angeht. Äh jeder darf eine ziehen. Wo die rote? Ja, Nein, die rote. rote. Okay, habt ihr was zum Trinken dabei? Ja. Okay. Rein damit! Sie ist schöner, jünger, geiler. Es gibt gute Nachrichten. Ich habe noch ein zweites Oktoberfest-Video gefilmt, wo wir und ich die Leute fragen, auf dem Oktoberfest, was sie vom 2CB-Hype halten. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert diesen Kabal, checkt After Rave. Bis dann, Peace!